Geh du mal vor. Ja, wenn ich vorgehe, werde ich irgendwie dort eine Bahre getroffen. Gut. Ja, ich ja, ich habe voll daneben geschossen. Warte eine Ding gar nicht kaputt. Oh, Dreck. Ah, jetzt sind meine Minen gerade kaputt gegangen, leck mich. Ja, ich kann das nicht zurückhauen, ey. Willst du mich verarschen, ich mache die Dinger gerade kaputt, ey. Na, komm her. Ah, Scheiße, da habe ich nicht aufgepasst. Oh, das Ding stoppt mir im Weg. Sehr gut, der rennt hier in all meine Minen rein, der Pisser. Hey. Oh, hat weh wehgetan. Der liegt hier am Boden Daniel. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. einfach Minen! Und der Daniel hat den Plan kaputt gemacht. Was? hast soll die Mine jetzt gehauen, oder? Weiß ich, nicht. ich schau so vieles. Oh, der Schwanz ist ab. Elektri elektrisches Rückgrat habe ich bekommen. Ja, ich auch. Und es ist tot. Ja, Chitin, vier Stücke. So oh, geil, ich auch. Ja, ja. Was hast du denn für B? Weiß ich nicht, kannst du schon nicht mehr die, die Buchstaben erkennen? Ja, wir haben schon weggedrückt gehabt, Daniel. Seine Sicht ist schon so verblendet. Ey. Was ist das denn? Ist das eine 6? Aber wieso bekomme ich denn eine 6 bei Buchstaben? Was? Ist das ein Fragezeichen? TKKG, <lacht> ja. kommen wir gucken. TKKG, Daniel, genau, warum nicht? Ey? Dein Lieblingscharakter, der Klößchen. Genau. Den, den seine Eltern ein bisschen den Gehasst haben, weil Das ist doch nur ein Spitzname, die Eltern nennen den doch nicht so, Genau Genauso wie Basta sein Spitzname ist zu Hause. Ja. Der Rust schon Gott. Äh, ja, ich bin ja, genau deswegen. <lacht> <lacht> äh, Verliert aber glaube ich nichts dadurch, ne? Naja, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo das hier ist. Ich leite den Weg. Na, prickelt da du viel? Rutsch. meine Mine kaputt gemacht wie nee, verwundet ich wohl nicht, wurde ah. wundert dich nicht voll Autsch, ey, der kann mich damit treffen obwohl er gar nicht in meine richtung guckt boah, ich bin gleich tot ja und du bist und ich bin jetzt tot Ist ganz tot tot ich bin tot ich habe nichts mehr Lieber, Lass mich lieber liegen. Allein schaffe ich das nicht. Du schaffst das auch nicht, ey. Der, der ist ein Psycho. den ich mal lieber bei der Quelle der heilen, dann geht. bei der trifft mich jedes Mal mit dieser Scheiße. Ey. Ja, ich bin tot. Ah. Er hat mich verwundet. Ja, dann versucht den in die Mine rein. Pass auf, die scheiß grüne Kacke schon wieder. Und der fliegt einfach über die Mine hinweg. Okay. Nein, dieser <lacht> oh. Ich hasse dieses Vieh. Ey. Das ist echt OP, Alter. Er muss sich mal verpissen, das Vieh. Ey. Pass auf, der setzt seine biene ein. Jetzt könntest es vielleicht mich wiederbeleben. Ja, oh, ich hoffe. Und weg hier, weg hier. Oh, oh. Der macht mir die ganze Zeit oh. meine Minen kaputt, eh. Okay, das ist betäubt. Würde ich dich wiederbeleben? Ja, gut. Pass auf. Oh. Ich bin tot. Ja, das war's, Daniel Lasset. Du bist tot. Aha. wer hat immer vom Schwierigkeitsgrad hier mal springt, Also einige Monster machen wir ja ohne Probleme kaputt. mein Gott, hat gesehen, das Viech ist groß. Sieht sehr groß aus. Ja, sieht ein bisschen hässlich aus, aber da ja. Alter. Ja, das, das sieht doch schon so aus, als wäre das sieht ein bisschen so aus wie der Ember Bane. Er stehst du den Baum um. Ja, das macht irgendwie so ähnliche Moves wie der Ember Bane sogar bis jetzt. Oh Gott. Okay, ich hatte den Schild hier, zum Glück. Macht er da? Ich habe keine Ahnung. Er ja, kann Seht Bock aus, mehr. Aus? Hallo? Ich gegen die unsichtbare Wand laufen. Au. Oh. Ist das Vieh hat größer geworden? Das sah grad so aus bei mir. Oh Gott, ja, ja, ja. Äh, fängt uns ja ein. Ich mich nicht, ich bin raus. <lacht> Okay. solange die Dinger nicht schießen. Oh Gott. Ja, du musst es ja sagen. Wir tut uns ja einen Wrestling Ring irgendwie aufbauen. Okay. Okay, du kannst ihm damit der die Kugeln Kugeln zu dem Schaden machen, Daniel. Wenn ihr das auf den zurückschießt, macht ihm da sogar Schaden. Ja, habe ich gesehen. Gegen die Birne. Jetzt ist natürlich nur angenehmer als das andere. Okay, ja, das hat genauso wie der Ember Wenn er auf einen Zug kommt hat er so Zeichen an seinem Kopf. Da über dir, äh, oh, über ja, mir auch. Seh's. Okay, das ja, ähm, das Hilfe. Bei mir sind schon weg. Deckung, ja? <lacht> <Okay>. <lacht> die Kugel hätte eigentlich woanders hin. Hast du gesehen? Ja, ja, die hätte voll den Homing-Effekt. Die hätte ganz woanders hinfliegen müssen. Ey. Ja, sagen richtig gut, weil der geht immer zurück, wenn er die Dinger schießt. Ja, scheiße, ich wusste jetzt nicht, dass der schießt. Und du kannst die Dinger viel leichter irgendwie zurückschießen als ich. Ich komme irgendwie nicht an den heran. Ah. Schau dass... Okay. Alter, er hat viel AP. Äh. Uh, äh. Uh, uh. Okay. Mann! Das ist der ja ausgewichen, ey. Durch seine scheiß Mongo-Bewegungen da. Oh Gott. Oh. Ja, hab's grad gesehen, ey. Ich wollte meine Waffe aufladen. Oh gott äh, ja. so ich habe das sofort oder du hast das äh, ja. sofort zurückgehauen okay, da lag irgendwas am boden und ich habe eine schuppe bekommen mach ich da überhaupt da geht's doch raus weg da ja, da so ah. ah. musste natürlich ausgerechnet so rumlaufen. Ne? Ähm, ja, Wolken, ich wollte einfach kündigt sich immer so ein bisschen an, glaube ich. Das hätte den gar nicht treffen dürfen. So mal ehrlich. Eh. Oh Gott. Oh Gott! <lacht> Jetzt habe ich da den. Guck mal, die Kugel trifft ja. sich. Guck mal, Daniel, guck mal. Ja, ich seh's. Trifft die den? Ja, die trifft Sehr geil. Hast du da aufgenommen? Ah ne, das hast du ja nicht aufgenommen. Doch, ich hab ja. aufgenommen. Schau. Okay. Äh, ja, meine Mine hat die Kugel abgewehrt. Vor allem das Ding, das ist irgendein beinahe mich getroffen, weil ja, er. Oh Gott. Außer. Oh, ah, oh. oh, ich bin eingesperrt. Nein, da ist ein Ausgang noch. Warte, ich mach das Ding kaputt. Ah, hab schon. Mein Gott, er nur! ich wow. oh. gut. Boah, das hat er nicht getroffen wegen dem Baum. Ja, der ist in meine Eismine reingehauen. Ja, ich glaube. Rennt der jetzt? Okay. Oh, Wo ist er? Hinter dir. <lacht> okay, die Mine hat jetzt irgendwie keinen Schaden gemacht. Wieso weiß ich auch nicht. Oh gut. <lacht> Ach, Ach. Keine Kugel, nee, Mann. Ich habe ein C. Ich habe ein D. Okay.